diesen neuen Modus hier durch gesehen, dachte mir, warum spiele ich mal? Ein bisschen. Das ist eigentlich nur, weil ich eine Quest dazu hatte, aber die Quest ist auch fertig. Eigentlich ziemlich guter Modus. Besonders gut für Charaktere wie Wally, der sonst nur in Schaulern besonders in Maps mit vier Deckungen klarkommt, ist es jetzt besonders bei der Map. Sehr, sehr nützlich. Mal sehen. Ach, der hat ja schon ein paar mal gesehen. Und schon wieder die Internetprobleme. Ja, ich wollte eigentlich nur diese Charaktere freischalten, also habe ich entschieden, Warte zu spielen, weil der ordentlich schaden macht. Das habe ich noch nie gesehen. erstaunlich, Kein Fan. Ich brauche die Deckung. Weiß nicht was ich jetzt machen soll in der Situation, das ist neu. Ja, das ging jetzt gut. Ich weiß auch überhaupt nicht, was der Charakter Oh nein, es bleibt kaputt. Äh. Warum tust du dir selbst das an? Wie man sieht ich habe Keine Ahnung, wie man das gerade lag. Das ist das erste, was ich jemand gesehen habe, der kompetent damit ist. Was mache ich jetzt? Alle anderen Leute standen von irgendwie, haben wie ein Sniper gespielt. Ja, nee. Das kann ja nicht wahr sein. Der Charakter ist gerade erst draus, wie kann er so gut damit sein? Ja. Einfach von der Sieht machbar aus, aber die hälfte der Charaktere kann ich auch nicht. Ja, funktioniert doch. So, diesen Charakter habe ich noch nicht gesehen. Weiß nicht, was der macht. Mal sehen. Äh, gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Wie habe ich das überlebt? Ich hätte eigentlich nicht sterben sollen. Ne, wir haben das alles gesehen, was... soll das? Wow. Das hätte eigentlich nicht treffen sollen. Normalerweise automatisches Ziel trifft mit Bardi eigentlich nie. Ich hab fast schon die... Oh, das sind 500.000 scheinbar. Das ist ja 50. Das würde ich einfach nicht lesen. Oh. Ja, dann. Mal sehen. Und so was hier durch. Das war dumm von mir. Ich hätte eigentlich nach hinten gehen, sollen, ist es nach rechts eigentlich. War ein bisschen zu riskant, dein letzter Punkt. Hat zwar funktioniert, aber allgemein. Hätte sehr gut auch anders gehen können. So, werden wir das gleiche versuchen oder... Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja geil. Lieblingsart von Kampf. Jetzt sehr gut. also. Unser also Kampf gut lange weitergehen. Schneller als erwartet. Haben die direkt hier unterschiedliche Geschwindigkeit? Ich weiß es gar nicht. Mal sehen. Sehr gut möglich. Manche Charakteren, glaube ich, das würde gar nicht treffen, dann tut Es ja. ganz anders. Es wird auch Sinn ergeben, dass Geschwindigkeit haben. Manche brauchen das wirklich. Okay, wollte wir da stehen. Äh. Widerlich. Ja, nee, das habe ich schon. Nicht mal die ace auf jeden Fall. Ja. Also In dem Moment, wenn ich den nicht bei dem Punkt schon tot habe, bin ich aus. Das geht nicht. Keine Ahnung, was er versucht. Sehen. Ich hoffe, das hört man am Ende auch. Das Mikrofon wahrscheinlich nicht alles ich Welches erste mal, das überhaupt nichts hört, weil das seltsam funktioniert. Äh, das war nicht gut. Wer jeden Punkt, der einfach reinkommt, kann mich umbringen. Also. Ah nein. Kein Fan davon. Sobald er die Old hat, bin ich am Arsch. Zum oh, Glück. Da habe ich auch mehrere Fehler gemacht, also das war nicht meine beste Runde. Ja, unfassbar. Ich habe erst versucht, mit äh, Poko zu spielen an zweit in der zweiten Stelle, aber das funktioniert mit Edgar einfach viel besser. Weil in der Zeit, wenn ich mit äh, Bali sterbe, ist das wegen Sniper. Und Edgar ist einfach sehr gut in dem Fall. So eine Ult lädt sehr schnell und er kann sich dann sehr gut nähern an Charaktere. In dessen Nähe man nicht sein sollte. Ja nee, das sollte fehlen. Oh Wacht. Ja das, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist ein Nebel. Was soll das darstellen? Das ist auf jeden Fall nervig. Ein Spiel, bis ich den Charakter freischalte, dann sehen wir. Ich keine Ahnung, was der macht. Es ist einfach nur der Skin von Standcharakter, dessen Namen ich nicht vergessen habe. Ich werde ihn einfach noch nicht erwähnen. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Er ja, ist ein schlechter Schuss. Ja, auf jeden Fall. Dachte ich mir schon. Ja, mal sehen. Ich glaube, der wird das hinbekommen, aber ich würde es dann. Ich würde lieber haben, als ich nicht sofort im Kampf mit der Person bin. bisschen Distanz behalten. Weil der hat gar keine Angriffsreichweite. Und ich mag es lieber, den ersten Schlag zu haben. ja deswegen ich glaube nicht dass ich das noch hinbekomme mit die letzten beiden zu töten oh das hat auch nicht die ganze Decke zerstört nee ja die hat mir reicht weiter mit ihrer Pfff, knapp aber das hat die gut unterbrochen um Gute Spiel, eine gute Runde. Oh nein, nicht schon wieder. Geht erstmal um sich zu heilen, gute Entscheidung. Ich rede, jetzt hätte nicht eine Ahnung davon, wie das Spiel funktioniert. Was ich nicht habe, aber ey. Okay, das war einfach der Zufall. Allgemein kann man, sobald man getroffen wird, nicht zurückgehen, also ist nur ein unnötiger Schaden. Bleib. will, will einfach? Okay. Ja, das ist... wird auch keinen Sinn geben. Man kann hoffen, aber der Gegner wird nicht einfach stehen bleiben, dass man ihn einfacher treffen kann. Oder doch? Nimm zurück, was ich gesagt habe. Manchmal tun die Gegner das. Ein Considering hat einfach nur zwei Oh, verdammt, ich bin da hat Reichweite. Da muss ich hinterwenden bleiben. Okay, das ist einfach nur ein Witz. Hast du es, wenn das passiert? Wie schnell hält man das alles wieder zurück? Oh, das ist aber nur lächerlich. Da hätte er es überleben sollen. Ja, fast da. Ich habe gerade heute ob gesehen, dass die Quest da ist, weil ich irgendwie Zeit... Wer weiß, wie lange das Spiel nicht mehr gespielt habe. Wahrscheinlich Monate. Ja, mal sehen. Ja, sieht gut aus. Oh, die haben auch Bali. Das wird spaßig sein. Allgemein, das macht einfach sehr viel Spaß gegen... Andere Ballis zu spielen. Eine Mik ist einfach nicht dasselbe, weil der nicht diese... diesen F Radius hat noch. Der hat, ich habe keine Ahnung, was seine Reichweite ist, aber es wirkt kürzer. Von den paar Malen, die ich gegen den, die ich gegen den gespielt habe, weil am Anfang der ersten paar Runden schien jeder den zu haben, ich weiß nicht warum. Und allgemein, weniger Radius alles ist, es. und er hat halt einfach nicht die Fähigkeit, den zu verbieten, irgendwo hinzugehen. So. Das ist ein interessanter Kampf. Ja, habe ich schlecht gemacht, jetzt schon. Pff, jetzt haben wir beide die und das ist schlecht. Allgemein, ich habe Baria als erstes gewählt. Eigentlich, weil ich ihn schon vorher gespielt habe, aber ich habe das dann so gelassen, um zu verhindern, dass der Gegner eine Ult hat, mit der er irgendwas dagegen machen kann. Das ist am besten, wenn die ohne ihre Ult starten und dann damit leben müssen. Weil ja, das hier, das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Um das zu verhindern. Ich habe auch keine Ahnung, ob dieser Meteorit irgendwas mit El Primo zu tun hat, weil ich sehe den immer nur, wenn ich gegen El Primo spiele. Das ist irgendeine Fähigkeit, die der hat. Scheint der Fall zu sein. Ja, und plötzlich heilen wir uns irgendwie wieder sehr. Ein für Ende. Aber ja. Ich habe extrem Angst vor El Primo. Ich, normalerweise nutzen Leute den als einer der ersten Leiden. Deswegen, wenn man die schnell ausschaltet, die nicht in der Lage sind, den Sprung zu machen. Deswegen ist Bali auch jetzt da. Um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Dass ich sicher hinter der Deckung stehen kann. Und dass ein Bull oder ein Primo oder sowas plötzlich mit ihrer Ulda, durchra Ulda durchrast. Ich meine, hier gegen den Schein zu schießen bringt dabei, ich schieße auch ins nichts. Schade, dass man den Hasen nicht werfen kann ich erzähle existenz zu haben. Das ist auch genug ja, wie hat das getroffen hätte eigentlich fehlen sollen ja, wie das aber gerade ist es nicht mal was angezeigt wird So funktionieren spiele nicht Ja, wir haben endlich jetzt den freigeschaltet nach. Wer weiß, wie lange? Ich hätte wahrscheinlich nie spielen, aber hey. Grey, Unterstützer. Ja gut, als jeden Spieler sah nicht wie, wie ein Unterstützer aus. autochromatisch Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Mal sehen, wo ist denn... Ja, mythisch. Er schafft für sich und seinen Team Türen und Schleifpflichten, dass ihn dann halt angreifen zu können. Ja gut, da würde ich ihn eher an Assassine reinpacken, nur seine Teammates das auch können. Ein bisschen... Äh, so. Sieht nach einem interessanten Charakter aus, werde ich vielleicht ab und zu mal spielen. Besonders, weil man es ja besser ist, alle zu leveln, äh, Nicht zu leveln ist. Die Liga kommt aus dem Charakter an, deswegen ist es besser, wenn man mehr Trophäen haben will. Ich habe ja nicht zu viele, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Ja hey dann, tschüss, bis zum nächsten Mal, wann das auch immer sein wird. Wahrscheinlich nie, ich bin viel zu faul für das.